Ja Leute, was geht hier? ist wieder euer EMPW Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde. Und heute gibt es hier ein kleines Live-Commentary hier auf dem Kanal. Und irgendwie kann ich hier keine normale Lobby finden, weil es bei mir irgendwie überall laggt. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dem Spiel, keinen sonst. Aber da muss ich jetzt halt durch, weil ich will auf jeden Fall heute noch ein Video raushauen für euch. Und zwar ist es auch ein relativ wichtiges Video. Oh, den habe ich auf jeden Fall erstmal hart gegeben. Und zwar geht es darum so... Ja, also so kann ich auf jeden Fall nicht spielen. Aber da muss ich jetzt auf jeden Fall durch, so geht darum so mit Nachrichten, warum ich da nie antworte, weil so keine Ahnung, wir schreiben immer so Leute, ja du bist voll der Hurensohn, du antwortest nie auf Nachrichten, so dir sind deine Abonnenten scheißegal und sowas. Und ja, ist ja natürlich nicht so, nur die meisten Leute schreiben halt so bei YouTube Nachrichten, also über dieses, was ist das für eine Scheiße, Digga, man hat ja richtig Kopfschmerzen bei dem Scheißspiel. Oh, aber trotzdem trotzdem fick ich hier die Gegner. Ist ja schon krass von mir. Obwohl das hier so. Ne, ich gehe mal hier lieber raus. Auf jeden Fall. Ja, dass ich halt so ähm, nie auf Nachrichten antworte, dies, das. Aber, meine Freunde, aber. Wenn ich so auf Nachrichten antworten soll, dann müsst ihr zwei ganz wichtige Dinge be beachten. Zuerstens die Plattform, wo ihr die. Und, äh, hier, die, die Frage oder was weiß ich, was ihr. Was ihr mir halt schreibt so. Und. Wie das halt formuliert ist, meine Freunde, ja. Und also ich sag mal so, auf YouTube oder so. Jetzt habe ich hier die Aufsätze weggemacht. Na egal, muss ich halt eine andere Klasse nehmen. Ist ja nicht allzu schlimm. Auf jeden Fall bei YouTube oder so lese ich auf jeden Fall keine Nachricht, so. Da lohnt sich es gar nicht, mich anzuschreiben, so. Würde ich euch nicht empfehlen unbedingt. Weil so über YouTube, das ist total krumm, da kommt man voll komisch drauf und... Ja, ist halt auf jeden Fall aufwendig, da drauf zu kommen und die Nachrichten zu lesen, also... Da habe ich auch so an sich keinen Bock drauf, das mache ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich, meine Freunde, ja. Weil ja, lohnt sich so nicht. Aber meine Freunde, ist ja nicht so, dass ich auf keine Nachrichten antworte, weil es gibt ja natürlich auch noch hier meine Facebook Fanpage und da beantworte ich so ziemlich jede Frage, was so geht, also alles, was halt nicht keiner alles was halt nicht Ahnung so total dumm ist, versuche ich da schon zu beantworten, meine Freunde. Und da geht es über halt relativ easy so, da gibt es halt so eine Facebook, so eine App für ein Handy so. Da kann ich das immer abchecken, wenn ich so irgendwo auf dem Bus oder, ne nicht auf dem Bus, auf eine Limousine oder so warte. Und dann checke ich das halt immer ab, so die ganzen Messages, dies, das, liest es, wichtige beantworte ich halt. Und das ist halt relativ easy darüber und ja, also wenn ihr irgendwas mich fragen wollt oder kein Plan mehr, irgendwas schreiben wollt, keine Ahnung, schreibt mir das auf jeden Fall über die Facebook Fanpage, da lese ich das zu 100% und... Wenn ihr da nicht so wie der größte Lappen aussieht oder allgemein wie so der Hurensohn seid, werde ich das auf jeden Fall auch beantworten. Und dann läuft der Hase quasi. Und ja, dieser Typ ist ein richtiger Hurensohn, dieser Serum. Richtiger Deutscher wahrscheinlich. Aber egal, nothing special hier. 10 zu 2 kann man auf jeden Fall lassen bis jetzt. Und ja, also nochmal kurze Zusammenfassung. Wenn ihr irgendwie mich anschreiben wollt und eine, Nach äh, eine Antwort erwartet, schreibt es auf jeden Fall bei der Facebook-Fanpage. Link ist in der Beschreibung. Irgendwie MP der Boss oder so heißt die. Also. Ja, nicht allzu schwer. Und schreibt mir darüber, dies, das, dann antworte ich auch. Jetzt werden es wahrscheinlich ein paar viele sein, die mich dann anschreiben. Da werde ich wahrscheinlich nicht direkt antworten, aber ich werde trotzdem mein Bestes geben, hier für euch den Fankontakt aufzubauen, meine Freunde. Aber ist ja schon wichtig, kann man sagen. Ihr seid ja quasi die Leute, die mich so. Ja, ohne euch wäre ich ja quasi nur ein krasser Gangster und nicht ein krasser Gangster und YouTuber. Also ihr gebt mir ja auch schon so ein bisschen was und da möchte ich auch ein bisschen was zurückgeben, ja. Das ist ja quasi ein Geben und Nehmen, ja. Und hier 15 zu 3, krasser Score, eine 5er KD kann man auf jeden Fall lassen. Und euer EMP I oder Boss, ist auch noch der Bitches, no Score.